Ich kaufe mir bald Hühner, ich kaufe mir bald Hühner. Ja, super cool. Und, weißt du schon, wo sie sie herbekommst, was du für eine Rasse bekommst? Willst du hier so eine flugfreudige Rasse oder lieber eine ganz ruhige? Okay, dann habe ich hier was für dich. Hol dir den Kaufgeld für Gartenhühner und du wirst ganz sicher das richtige Huhn für dich und deinen Garten finden.